Ihr fragt, was ich mit Gelierzucker und Whisky heute mache, dann bleibt dran. Heute machen wir eine leckere apfel Apfelpflaumen-Whisky-Zimt-Marmelade, die wie Weihnachten schmeckt. Wir brauchen vier Äpfel, ungefähr 500 Gramm Pflaumen, eine Packung Gelierzucker, 1 zu 1, einen schönen Bourbon-Whisky und Zimt. <lacht> wir haben vergessen Play zu drücken ähm, ich habe hier den Topf genommen habe da den Gelierzucker reingekippt habe da den Börben reingekippt habe hier Zimt reingekippt und dann habe ich hier alles <lacht> gerührt und äh, das bleibt jetzt äh, für 42 Minuten stehen so, 42 Minuten sind um. Das ganze Zeug ist schön eingezogen. Ist jetzt auch ein bisschen wässrig schon geworden. Und jetzt bringen wir das Ganze zum Kochen und zerkleinern das. So, oh, das Ganze hat jetzt seit 4 Minuten 20 Sekunden vor 20 gekocht. Und jetzt geht's an sein Gemachte. Ah, da sind noch Apfelstücke. So. Fertig. So, jetzt ist hier alles abgekühlt. Wir können jetzt das Außer hier, also hier nehmen. Okay, Classic. Schnacken da so ein Ding drüber. Und fertig ist die selbstgemachte Marmelade. Wenn du jetzt auch selber noch Lade machen willst, steht unten das Rezept nochmal mit den genauen Zeitangaben, Mengen und so weiter. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen schönen Tag.